Mein Name ist Ina Janel, ich bin Privatanlegerin, ich investiere sehr erfolgreich in die Aktien. Wenn man sich von allen Seiten diese Informationen auf sich prallen lässt und anhört, du sollst investieren, du sollst privat vorsorgen dann weiß gar nicht mehr, wem was glauben sollte, ging es mir auch so und braucht einfach einen roten Faden oder oft einfach eine Fragenbeantwortung, warum muss ich das, wie hängt das mit meinem Leben zusammen und, und, und, und, und. Ich kann dir ja versprechen, dass ich einige Fragen heute beleuchten würde, indem ich einfach ein Beispiel, ein Rechenbeispiel auf äh, den Weg vorschicke, aber die alle anderen Fragen... Die werde ich in einem Video gar nicht packen können. Dazu dann später kannst du in der Infobox ähm, einfach dich zu einer Gemeinschaft zu schließen, Gleichgesinnten zum Thema investieren über meine Facebook-Gruppe. Und da kann noch einiges aufgeklärt werden. Was ist eine Geldstrategie? Der Begriff Strategie kommt aus der Kriegsführung und beinhaltet Erreichen eines Ziels nach einem bestimmten Plan. Und das Ziel ist, wie errechne ich tatsächlich dieses Ziel und dass es zu mir passt und welche Wege finde ich, um dieses Ziel überhaupt umzusetzen. In der Kriegsführung machen, machten äh, die Kriegsführer Generäle und äh, das ist auch im Marketingbereich so umgesetzt ist, ein ähm, Organigramm. Und äh, das ist ein, ein Plan, der nach und nach umgesetzt werden muss mit einer gewissen Kampagne, die man da umsetzt. Welches Geldziel möchte ich denn erreichen? Warum ist das entscheidend? Ich beantworte die zweite Hälfte. Entscheidend ist es äh, deswegen, es zu wissen, welches Ziel du verfolgst, ähm, weil davon hängt die ganze Vorbereitung und die ganze Umsetzung ab. Du zuerst zu wissen, was hast du überhaupt für eine Last, für finanzielle Last, die du trägst. Dazu zählt, was sind deine Wohnkosten, was sind deine ähm, Haushaltskosten, was sind deine Versicherungskosten, was sind andere Ausgaben wie Bildungskosten, Reisekosten und und und. Also kurzum, absolut alles. Das ganze rund geschnürtes Paket von deinen Kosten musst du wissen, da sind deine Ausgaben monatlich, damit du dir ausrechnen kannst, wie viel von deinem Einkommen du ausgibst schon mal und wie viel bleibt das über für deine Investition. An sich rechne ich für mich persönlich ganz anders, jetzt aber erst diese ganze Investitionssache, weil ich investiere als erstes gleich in mich. Alle meine Einkünfte gehen mit 20% in die Investitionsanlagen rein und der Rest wird dann dadurch ausgeglichen. Das kann ich mir leisten, weil ich ganz genau meine Kostennote kenne und das rate ich dir als erstes auch zu errechnen. Also, ich rechne trotzdem. Und nehme ein absolut neutrales Beispiel, um Rechenbeispiel aufzuzeigen. Wenn du rechnet hast, dass du im Monat für deinen Lebensstandard, und das ist ganz entscheidend, dass dieser Lebensstandard zugrunde gelegt wird, weil du möchtest dann bis an dein Lebensende deinen Lebensstandard auch behalten. Gibst du im Monat, brauchst du für deinen Standard 3000 Euro. Für manche ist es zu wenig, für manche ist es zu viel. 3.000 ist ein gutes Rechenbeispiel. 3.000 im Monat brauchst du, um gut zu leben. So wie es dir gerade passt. Im Jahr sind das 36.000. Und ich nehme noch ganz geringen Anteil zusätzlich mit 4.000 Euro, dass du in den Urlaub fahren möchtest. Oder du teilst das durch mehrere Urlaube auf. Und da sind wir bei einer Summe von 40.000 Euro im Jahr das für dein Lebensstandard inklusive Urlaubsreise drin ist. Weiter gehe ich auf das Alter von Menschen an. Angenommen, Du bist 40 Jahre alt und Du musst es entsprechend auch proportional für Dich verändern, wenn Du hier zuschaust. Du bist 40 Jahre alt und Du rechnest damit, nimmst Dir vor, Du möchtest 80 Jahre alt werden, das heißt, für die weiteren 40 Jahre mal 40.000 Euro pro Jahr entsteht eine Summe von 1.600.000 Euro. Das muss man einfach erst so vorrechnen und verkraften. Oder ist es auch für dich ganz locker 1.600.000, du hast es schon auf dem Konto. Oder du würdest dann bald diese Summe erreichen und weißt ganz genau, dass du weiterhin ohne Sorgen... Und äh, ganz locker dein Leben so weiterführen kannst, wie du führen führst jetzt. Die meisten Menschen glauben, dass sie genau diese Summe, diesen Lebensstandard, ihnen die gesetzliche Rente bringt zur Verfügung. Sie haben ja schließlich das ganze Leben lang gearbeitet und eingezahlt. Das ist aber nicht so. Dann die statistischen Zahlen in den Rentenfonds, in den deutschsprachigen Ländern wie Deutschland, Österreich und Schweiz ist dann auch ein bisschen anders mit ihrem äh, Rentensystem. Aber Österreich und Deutschland haben Umverteilungssystem und ich zitiere aus ähm, einem Buch von Larissa Kravitz, Investorella Honey Money, es wurde errechnet, dass die Prognosen bis zum Jahr 2070 so aussehen, dass im Durchschnitt die aktuellen Durchschnittszahlen bzw. Pensionen betragen in Deutschland 1.219 Euro, in Österreich 1.175 Euro und wenn man diese Zahlen ganz genau anschaut, wird man auch sehen, weshalb diese Entwicklung so ist. Dann in dem Jahr 1970 waren fünf arbeitenden, also berufstätigen Personen, die für einen Rentenzahler eingezahlt haben in die Pensionskassen. Und 2040 und 2070 wird es noch nicht mal 1,8 pro ein Rentner in die Kassen einzahlen. In diesem Buch beschreibt Larissa Kravitz auch noch äh, viele andere Fakten. Alles weitere kannst du in dem Buch nachlesen. Ich möchte einfach nur damit sagen, dass wenn du in deinem Rentenalter oder in meinem Beispiel 3000 Euro ein Match brauchen werde für seine Bedürfnisse und Lebensstandard auch im Rentenalter, dann ähm, ist 1200 oder 1180 Euro wie in Österreich bei Weitem niedrig liegen, ein Drittel ausmachen, als es gebraucht wird. Mit 3.000 Euro, in meinem Rechenbeispiel zugrunde gelegte Summe, ist auch wirklich sehr niedrig. Wenn man die Preise in den Pflegeheimen betrachtet, im Alter brauchen die Menschen Pflege. Es kommt fast äh, häufiger dazu, dass es gebraucht wird, als nicht gebraucht wird. Ob du privat eine Pflegeperson engagierst, ähm, natürlich mit den Zuzahlungen von den Pflegekassen, oder ob du einen Heimplatz dann irgendwann brauchst. Die liegen alle bei 3.500 Euro, die Plätze. Und Privatpersonen kosten auch noch mehr Geld, die äh, versorgen Menschen zu Hause privat, also sind die Sätze auch noch wesentlich höher. Das ist einfach nur, um die Illusion zu berauben, dass äh, mit deiner gesetzlichen Rente wird schon alles klappen und äh, man kommt aus. Also Altersarmut ist wirklich ein großes Thema, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und äh, um dem entgegenzuwirken, ist überhaupt das ganze Sinn des Investierens, zumindest aus meiner Sicht. So, jetzt gehe ich aber zu meiner Rechnung. 1.600.000 haben wir ausgerechnet mit ähm, der Summe, die da sein sollte, um den Lebensstandard für 3.000 Euro monatlich aufrechtzuerhalten. Dann nehmen wir diese 1200 ich sage mal, nehmen wir ein Drittel aus der Investitionssumme von 1.600.000, dann bleiben immer noch 1.200.000, äh, die du ansparen solltest damit du bei 3.000 Euro Standard bleibst. Nur wenn man Rentner ist, hat man nicht weniger Bedürfnisse. Also man hat nicht weniger Lust zu verreisen oder etwas zu erleben. Ganz im Gegenteil, da steigen, also dafür gibt es auch Statistik, steigen die Kosten für Rentenalter, für die Ausgaben. Man hat ja auch dann Zeit dafür. Und eben halt diese Versorgungskosten, was die Pflege oder gesundheitliche Versorgung betrifft. Wie? Sollte das Ganze vom Starten gehen. Sei einfach mutig, errechne deine Kosten und errechne deine Einnahmen und schau mal, wie viele ähm, Ersparnisse und ähm, wie viel Geld du überhaupt zur Verfügung hast. Und ähm, ich möchte dir aufzeigen, wie sollte man investieren, wie sollte man vorgehen, wenn du die Überzeugung gewonnen hast, dass die Geldstrategie für dich auch ein Thema ist. Wie investierst du dein Geld? Das Thema Investition hat in meinem Leben einen großen Raum eingenommen. Ich beschäftige mich mit dem Thema täglich mindestens eine Stunde. Und ich habe dieses Thema auch in meinem Leben sehr lange vernachlässigt und... Immer wenn ich das Geld investiert habe und mich darauf verlassen habe, dass die äh, Aktienfondsmanager ganz gut für mich anlegen oder äh, meistens in Fonds oder Lebensversicherungsform angelegt, wurde ich enttäuscht. Irgendwann kam der Moment, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, richtige Quellen anzuzapfen. Dann viele Menschen legen das Geld erfolgreich an. Und das wollte ich auch tun und ähm, seit dem Moment, als ich meinen Fokus darauf gelegt habe und mich nicht mehr bescheißen ließ von Lebensversicherung, von Fondsmanagern, von den Banken etc. und mehr nicht weismachen konnten, dass ich zu dumm bin, um das Geld anzulegen. Seitdem habe ich richtig aufgedreht und habe richtig starke Erfolg. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr auf mein ganzes Portfolio, und das ist ein Durchschnittswert, über 20% Rendite gemacht. Zurzeit stehe ich schon über 31%. Ich lege weiterhin das Geld an. Ich muss in die Aktien das Geld anlegen. Und wenn du interessierst, wie ich das mache und äh, was meine Hebel sind, kannst du gerne in meine Facebook-Gruppe kommen. Den Link zur Facebook-Gruppe Ina-Janel-Madam-Schaufel verlinke ich dir in der Beschreibung. Und in diese Gruppe teile ich meine Erfahrungswerte und erzähle die Tricks und Skills, wie ich das mache. Mein Motto ist, verliere kein Geld. Den Spruch hast du vielleicht schon mal gehört von Warren Buffett. Oder auch von Phil Town. Ich habe eine Trading-Ausbildung gemacht und trade das Geld an der Börse. Und ich lege nur für mich an. Ich betreibe keine öffentlichen Portfolios und alles nicht dergleichen. Ich möchte dir auch keine Finanzprodukte verkaufen. Mein Beitrag und meine Intention besteht nur darin, den Menschen zu helfen, nicht... Den anderen zu vertrauen, sondern selber zu versuchen, Mut zu haben, das eigene, hart erarbeitetes Geld, netto bereinigtes, auch ganz geschickt anzulegen, um im hohen Alter gut zu Wenn das Video dir geholfen hat, gefallen hat, dann stell mir bitte ein Like, abonniere meinen Kanal ähm, und verpasse nicht ein Video. Das Thema Geld ist... Ein sehr energetisches Thema und lass uns verbinden, die Synergie zu steuern und reich werden. Ich wünsche dir viel Erfolg, bis demnächst im neuen Video und rechne deine Strategie erfolgreich aus. Bis dann!